so <laughs> Mein Name ist Moritz Hoffmann, ich bin Historiker und ich bin der Kopfhinter 938 auf, auf Twitter. Wir haben versucht, die sogenannte Reichspogromnacht von 1938 bei Twitter nachzuzeichnen, also immer möglichst urzeitgenau, aber auf jeden Fall tagesgenau die Ereignisse 75 Jahre später über Twitter zu verbreiten. was Twitter besser als andere, anderen Medien kann, meiner Meinung nach, nämlich diese Zeitlichkeit abbilden. Das heißt, wir hatten immer so zwischen 10 und 40 Tweets pro Tag und in der Nacht vom 9. auf 10. November hatten wir dann alle zwei Minuten was. Also es hat sich eine unheimlich hohe Frequenz ergeben, die gezeigt hat, was für ein unheimlich gewaltsamer Ausbruch an Aktivitäten und Pogromen das war. Und das kann man mit einem Film nicht abbilden, denn der dauert 90 Minuten und den guckt man in 90 Minuten. Und das Buch liest jeder. So schnell er will und kann. Und bei Twitter kam es halt immer weiter, die ganze Zeit und in schneller Abfolge. Wir haben gesucht noch nach Informationen zu Reichspogrom nach dem Rheinland. Und da bin ich in irgendeinem Absatz darauf gestoßen, dass die Karnevalisten eben völlig ungerührt die Saison begonnen haben. Und da habe ich sofort gemerkt, dass es was, was jeden erstmal ins Markt trifft. Ganz viele User, die aus Köln kamen, haben eben am um 11.11 .11 Uhr geschrieben, dass es jetzt losgeht und wir kamen dann mitten rein. Das hatte schon, glaube ich, einen gehörigen Eindruck auf die meisten unserer Follower. Ich kann das gut nachvollziehen, dass Leute finden, dass das zwischen den Banalitäten, die sie sonst in ihrer Timeline haben, nichts verloren hat. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich, was der Rahmen der eigene Timeline jedes Followers ist. Also ich nehme das als Kritik gerne an. Aber wer es nicht lesen möchte, der muss uns ja nicht folgen. Es ist ja jeder freiwillig dabei, der es liest. Wir stehen jetzt vor diesem Account mit 11.000 Followern und denken uns. Das ist eine Voraussetzung, die wir nicht einfach wegwerfen können, indem wir einfach gar nichts mehr damit machen. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie weiterführen. Musik